Alles klar, ich habe die unterste Ebene erreicht, und hier ist kein Boss, der auf mich wartet. Sehr verdächtig ich werde trotzdem hier voll geil, also ja, da kommt gleich irgendwie ne? warten. Pass auf ähm, war eigentlich gar nicht jetzt so schwer sich hier durchzukämpfen, aber so einfach als in der letzten Ebene. Da muss ich einfach nur einfach notieren, wo jeder weg hinführt, welche Gabelung und ja dann irgendwann kommt man dann schon zum Ort. Also so unglaublich schwer war das jetzt nicht, muss ich jetzt mal zugeben. Ähm, ja gut, dann würde ich sagen, ich bin Level 177, ich habe zwei Level hier bekommen. Ich bekomme nur noch zwei FP pro pro Level ab, weil ich ein bisschen doof finde, aber was willst du machen, ne? Gut, dann muss ich sagen, ich habe gespeichert, wir gehen jetzt hier rein und hoffen, dass war was auch immer jetzt kommt, levelmäßig schaffen, aber bisher hatten wir jetzt nicht so viele Probleme, also Nehme ich jetzt mal einfach an. das wird jetzt auch nicht so schwierig oh. das sieht anders aus schaut mal sie an oma ist also doch nicht tot was ist denn das für eine monstrosität Klär uns auf unter knabe ich habe keine ahnung was dieses ding ist Hören sie auf oma von denen die sie einschwerten ist niemand mehr übrig Sie können unmöglich nachfinden welchen Pein mich quält. Das Amrita genügt den ofe ein, und so lautete lastete das Leiden meiner Brüder auf meinen Schultern allein. Mein Streben wird nicht vergebens enden. Ganz ruhig, was zur Hölle dieses Schwert unglaublich. Wir hatten hier aber noch einmal einen Blick auf unsere vergangenen Siege zu erhaschen. Lange Zeit spielten wir jedes Schwert aus den mächtigen Apathea und jetzt haben wir das wesen selbst erstattet erfreut vor dem spiraldrachen dem früheren könig der entlexia davon hat allerdings glaube ich geredet hier du ne, im letzten kampf vorgebracht mit einem einzigen streben die Entlexia durch ihre eigenen hand zu verheeren doch nun da alle Schöpfung uns verriet nutzen wir seine größte macht gegen sie er vorbies verschlinge diesen körper verzehre seine macht auf dass du diese welt in schuld und asche zu legen vermagst Oma, nein, halt das Teil. Oh. Oh, nee. funktioniert, okay. Wie stark ist dieser König der Intellektuelle überhaupt? Er ist gewiss nicht schwächer, als er aussieht. Wir müssen verhindern, dass dieses Ding die Oberfläche erreicht. Wir sollen, was sollen wir jetzt tun? Ist doch klar, wir halten ihn davon abzugehen. Macht sich bereit Ja, kein Problem. rachen Körper, okay. So, 200, oh Gott. Und 1,05 Millionen HP. Oh Gott, der hat mehrere Dinger hier. Äh, mein Gott, wie viele Dinge hatten der? Soll ich mir angreifen? Äh, eins, was? Warum? muss ich hier alles erkunden, Junge. Oh mein Gott! bestimmt irgendwie irgendwas als erstes ja angreifen, okay Wir machen nur einen Schaden die ganze Zeit. Rechte schwert da komme ich noch gar nicht hinterher linker kopf auch noch oh was da muss ich jetzt hier angreifen das ist die frage mein gott wie viele dinge hatten wir noch wir können alle im überlimit gehen so wie ich das jetzt hier sehe Gott, ey. So, ich weiß nicht, was ich auch als erstes hier kaputt hauen soll. So mache ich keinen Schaden. Stehe nicht. Hat er die Dingen hier oder was? Oh, der hat die Teufelswaffen gemacht oder wie. Ja, super. Okay, dann muss ich die Waffen hier wechseln anscheinend, ne? ja, Super, ich weiß doch gar nicht mehr, was hier schon als Schärpe und Endlichkeit, ja. Oh Gott, muss ich jetzt echt hier die ganzen Waffen wechseln? jemand nehme an, das sind die... Zweitstärksten sachen aber sieht jetzt aus wir jetzt schaden machen schon fast so aus naja ich sehe mehr als ein schaden alter ist auch voll krass er macht irgendwie Sinn mit teufels glaube ich ein bisschen zu überpower jetzt einfach hier so reingehen können und den fertig machen können. Oh gott, oh Gott. Okay, mich nervt es ein bisschen, das hier alles von dem irgendwie ein Ding zu machen kann, ja, ein Überlimit. Von überall Überlimit gehen. Kommst du gefälligst darunter? Ich bekomme ja keinen Schaden, ne? ich null Schaden, komm mal her ich, ich mache den immer noch keinen schaden ne? Doch. ich dachte er ist, ist ja irgendwie licht ne? oh gott ja okay da könnte vielleicht ein bisschen später werden ja Als not kann ich ja noch bis auf level 200 solange du dich nicht irgendwie heilen kannst du irgend so ein kack ne? oh Gott, auf was gehe ich denn als erstes hier los ey? hat alles nur so viel oh Gott. Okay, haben wir ein Krona symbol oder so ja ich glaube das wäre ich glaube ich aber nicht hier gerade ich glaube das habe ich nicht nee. Nee, nicht so aus Gut, irgendjemand hat aus <lacht> Rita hat schon keine TP mehr. Wie sagt bitte schon passiert? So, Rita, mach mal Dingen. hier. ich sollte vielleicht mal einschneiden. Sie alle anderen auch auch wieder einsetzen kann. Ne? Wenn ich nicht weiß, ob man die als braucht. Hm. weil nur springt ist glaube ich auch nicht so dolle ne so ähm, dann setzen wir mal mit sturm ein sagen ne? definitiv irgendwas treffen mit <lacht> was ja kannst mich nicht angreifen ich bin Sieg war so komm, weil ich alles treffen. Okay, der Kampf konnte ein bisschen nervig werden. Vielleicht, nur so, so vielleicht ein bisschen, aber wird schon irgendwie. Ja, jetzt noch nicht irgendwie das ganze Ding ist, was ich angreifen, weil ich analysiert habe. Oh gott der gott heiliger regen eingesetzt alter hilfe hilfe das hat für ein angriff aber richtig kacke jeder einzelne jetzt einzelne teil von denen kann ein überlebt aktivieren keine ahnung was hier los ist Weiß auch nicht, was hier von... Gerade. Mein Gott, das mich doch mal näher an dich heran. Oh. Ich mal wüsste, welches Teil davon jemand... Verherrende Treppe hat, ne? okay. Rita hat schon wieder alle ihre TP verballert. Wie geht denn das? Ich will jetzt mal R zwei gedrückt und das war sogar richtig. So ein Teil ist gleich kaputt. Viel einfacher mit Yuri, glaube ich. Aber oh, ich bin gelähmt, super. Ich habe keine Ahnung, was hier los ist. ist viel zu viel Durcheinander gerade. Alter! So selber von. Aber machen wir wieder gleich wie vorhin. Tetris Sturm, ich glaube bringt Mein Gott, ey. Bisschen übertrieben, wir findest du nicht? da irgendwas ist kaputt gegangen. Aber so ein cooler Zoom gerade. wieder mystische art damit habe ich jedenfalls alles hier antike katastrophe durch auch oh, noch irgendwas ist kaputt gegangen glaube ich glaube ich jedenfalls ah, ich habe mich schon keine sorge Ich würde sagen man wird nicht stärker je mehr sachen ich kaputt auch die körper nehmen das körper ich töte dich ah. okay. linker schweif wiederbelebt geil also super weil er setzt wieder auferstehung ein ich gerade Teuer sind so viele Körperteile, wo sich ein bisschen, welcher hier von jetzt hier wieder blieb? Ich auf den Körper los, Körper wird ja wohl nicht wieder werden, werden und auch nicht, auch nicht mit vollen AP oder so. mal, bin ich nicht gerade auf den Körper losgegangen. 1, 2, 3, 4, 5, noch 100.000. Ich habe jetzt schon wieder fast sind viel zu große Zahlen. Ey. ich komme gar nicht mit hier. Muss mal die Nummern jetzt sehen. da wurde wieder irgendwas wieder belebt. Ja, ähm Ich habe keine Zeit hier irgendwie was nachzudenken oder so. Sehe ja nur angefüllt die Gegend, ey. Gegenfliegen. Der setzt die ganze Zeit über Limit ein. Die ganze Zeit weg. Box. Mein Gott, ey. Sturm gut. Peter, geh doch mal weg warum kommst du so nah so wieder irgendwann kaputt soll der schweif oder oh, oh ich wollte eigentlich nicht mit egal ich wollte eigentlich nicht mit ihnen jetzt hier okay, der körper ist kaputt also nehme ich mal an deswegen bleibt er jetzt hier liegen oder was rechter kopf linker kopf mittlerer kopf man auf die Köpfe los, die Köpfe müssten ja wahrscheinlich wichtig sein. Ne mystische Art wird schon irgendwie super. Ja, ich bin schon wieder gelähmt. von denen wird wahrscheinlich wieder blieben, ne? so, Schwäche, Wasser. Resistenz, Licht. sind Feuer. jetzt ja, also habe ich jetzt hier auswendig weiß. geil, ja, das gegen Wacker ist, ey. Jetzt aber nur die Köpfe übrig, ne? Oh mein Gott. Ah. na, ein Drachenkörper wieder lebt. Aber nicht mit vollen AP, Gott sei Dank. Ich habe gerade erstmal die Hälfte im dem Kopf abgezogen. Ja, ich werde schon alle Sachen treffen hier auf einmal. Da könntest du mal nicht mehr wegrennen. dafür dass hat das hier nur angefre, gegen Fliegen, kriegen wir den schon irgendwie down, habe ich so für aua. Mein Gott. heilig heil dich. Habe ich auch. meine an allem, was hier abgeht, Ein bisschen zu krass, was hier alles abgeht, Alter. Man hat voller Ich habe jetzt zwei Heiler, drei, wenn man mich bezählt Nein, ich wollte eigentlich nicht mit. Oh, was mache ich eigentlich? schon irgendwas nein das doch deine Dings ein boah ich habe drei vier mal jetzt x gerückt ne? Der hat die einfach nicht eingesetzt naja, tut mir leid ich jetzt hier so wenig sagt aber solche sagen ey, fliegen nur angriffe durch die gegend bei 100 prozent konzentration einer köpfe ist kaputt sagt man nicht ich muss sie alle gleichzeitig kaputt hauen leben bin ich auch die ganze zeit ja, verdammt so, irgendwann ist wieder kaputt gegangen mein Schweif kaputt ich war gefühl so oder so, also ja, ich glaube, oder auch nicht. Ich glaube, der Körper ist gerade kaputt. Ja, voll der nervige Kampf. Oh, mein Gott war schon wieder da wir haben auf den kopf los pflege auch flint lauf dahin ich erreiche den die hälfte der zeit gar nicht ja ich bin schon überrascht dass wir irgendwie überleben also rechter schweif wieder blieb geil wenn schon wieder gelähmt der junge nee sieht nicht gut aus mit dir diese immer limits die müssen echt nicht sein zehn jahren der hier einsetzen kann jetzt hat er keine mystischen art so kommt her okay scheint nicht zu absorbieren sehr da grüne zwei, aber die kam nicht von mir oder Ich wollte schon sagen, das ist das mal müsste ich daran abschließen. Ja, außer als aber zum Kampf irgendwas ist wieder kaputt gegangen. Ja, linker Schweif ist fast da mittlerer Kopf. Die Köpfe sind bald weg. Nee, der ist nicht mal annähernd weg. Soll. Oh Gott! Ich komme nicht an ihn heran. Hilfe! Und er hat den Körper jetzt schon wieder wiederbelebt ehrlich? Oh Gott! Junge, war doch mal was machen, ey. Zwei, zurück Glück werde ich mit voller AP wieder belebt. Ich hoffe, er bringt mir jetzt noch nicht einen Kopf. Wiederbelebt. Die Köpfe können sich auch nicht wieder beleben. Hoffentlich, aber ja, richtig beschissen. Ich komme nicht mehr an den ich komme Nicht Ich den heran. alter, ich komme nicht von der Stelle. Aha wieso komme ich nicht mehr an den heran ein gott lass mich doch mal ein bisschen schaden hier am mit machen da wieder irgendwas kaputt Stich. immer schön auf den kopf sorgt für die sind auch hier am gefährlichsten Bitte sagt mir, die können sich nicht auch wieder leben. Das wäre voll kacke. Ich nämlich nicht, wie ich den Kampf erschaffen schaffen soll. Oh Gott. oh Gott. So nur kann ich ja einmal noch die Level 200 erreichen. Ne? Das ist jetzt nicht das Ding, glaube ich Ja ich schon vorher eine, eine Herausforderung ab nach einer Zeit linker Kopf, rechter Schweif ist leicht tot. Lieb kommt immer also, also nur 200.000, der ist gleich tot. Na komm her, das ist so die sicherste Methode irgendwie. Dinger ja jetzt mehr er hat das gedacht rita ist der mvp in diesem kampf ich habe x gedrückt ich verstehe, ich verstehe manchmal echt nicht ja, ich das schweif wieder blöde ich mal wüsste wer den ihr wieder blieb das natürlich gut ne ich nur ein einziger Kopf mehr wenn ich den erledigt habe, das ist heißt ja okay. Voll gestört dieser Kampf. Haben sich das hier ausgedacht, ey? Ja ich weiß nicht, was kaputt gegangen ist. Der rechte Kopf ist gleich tot. Der rechte Kopf ist weg. Sollen also wir jetzt auf den Kopf hier noch losgehen oder? er noch. Die können sie wahrscheinlich auch wieder beleben, ne? Pass auf. Mein Gott. natürlich das absolut blödste Ding, ja. Mein Gott, ey. Alter ein kackkampf ja, ja auferstehung aber linker schweif okay Boah, ich werde so schon von aus dass der in die anderen köpfe ja auch wieder werden können da es kam jetzt aber ja, sturm ein mit welchen alles treffen keine sorge körper wieder blieb Der war noch nicht mal so lange kaputt so gut ich mal wenigstens wieder macht der gangzeichen von den weg irgendwas kaputt macht sogar linker kopf wird noch 70.000. Ja. Schein aber echt nicht, die Köpfe hier wieder zu beleben, oder? Oh, echt. Die Köpfe können auch wieder belebt werden. Ey, was ist das denn für ein Kack? wir ja, wie soll ich denn den dann kaputt hauen? ja voll unmöglich möglich dann oh, ist für ist ein ich. auch zu spotten da ist gar nicht der beste zeitpunkt ich komme auch nicht irgendwie so daran war wenn ich hier juri streuen würde dann wäre es einfach glaube ich aber oh mein gott ich komme ja manchmal einfach nicht an den ran ja, Du muss es ja unbedingt die köpfe auch noch wieder beleben ne? ist eine andere kopf da und nicht mehr so viel natürlich da ja, bringt irgendwie nichts wenn die sich so schnell wieder beleben eigentlich da okay, geht noch mal kaputt. Ey. Auf den kommt sie nicht dahin. So wieder ein Kopf kaputt. Noch den Körper kaputt, glaube ich. Oh mein Gott, ey! Ist aber auch dem ich gemacht, ey. Ja, Auferstehung ehrlich, aber irgendwie nicht funktioniert. Ich habe nicht gesehen, wie da irgendwie was wieder blieb wurde. Aber ich weiß nicht, was das jetzt war. Der Kopf, äh, der Körper, ich bin schon wieder gelähmt. Was macht Kopf auch noch kaputt? Der Körper wird schon wieder belebt, ey. Hallo. das äh, sind doch erst mal ein paar Minuten da liegen, ey. Oh. Ja, warte. Ey. Müsste ich kaputt kriegen, ja. Kopf jedenfalls. Glaube, irgendwann habe ich kaputt gemacht. Alter. Gut. Gott. 79er Treffer. 204.000 Schaden. Ja, das weiß nicht, kaputt gegangen. Äh. Körper, wir 24 204... Rechter Kopf. Mittler Kopf hier. War man in der mittlere Kopf nur so wenig? Warum hat denn nur so wenig verloren, ey? ist einfach echt zu gebart hier los ist solche also echt limit trug oder so einsetzen mit meinem kopf jetzt mal los mein gott also ich wenn ich den kaputt habe dann ist vorbei dann sagt mich muss nicht alles der körper war nicht mal für zwei sekunden irgendwie kaputt der tut schon direkt wieder bleiben er ist doch kacke ich weiß noch nicht mal ob ich den treffe den körper eine andere idee mein gott macht schießen jetzt einfach von ihr ab vielleicht ewig dauern aber so treffe ich den wenigstens nicht die feine englische art aber komme ich wenigstens dazu das ding zu treffen glaube ich so kann ich mich wirklich mit raven hier die ganze zeit wieder hoch ein wenn immer limit wieder voll ist habe ich mit auch habe ich mit ritaum ecke Oh mein Gott! Ey. Ich überhaupt was damit, glaube mir oh Gott, fällt der Kampf echt nicht. Keine Ahnung, was hier los ist die meiste Zeit. Ah, oh, dafür ewig da ein den Kopf kaputt krieg, ey. Ah, da und weiter video storm ich werde immer irgendwie was treffen mit dem angriff okay. er tut den körper viel zu schnell wiederbeleben beleben finde ich ah. Ich noch mehr raus können, aber was soll's. Alter. doch okay, nicht so nah an den heran, Raven. Na, ja, ich konzentriere mich jetzt nur noch auf den Kopf. Das ist der einzige, der irgendwie dran komme, Raven. Mit Raven ist der ein. Raven ist der einzige, der an den Kopf rankommen kann, habe ich so Gefühl. Also mach was. Ob wenn er zehn Milliarden Jahre dauert jetzt. Oh, oh mein Gott, ey. Okay. Die anderen gehen auch auf gehen los, ey. jetzt wird. Ich zieh die AP ab, aber dort unglaublich lange. Ja, der hat die ganze Zeit ein Schild um sich herum, die ganze Zeit. Okay, die anderen. Ich merke gerade, die anderen Köpfe wurden noch nicht wieder belebt. Ja. Ja, danke. Ich bin schon tot, wenn du brauchst nicht. Einsetzen, was zum greife noch ja vielleicht haben die Köpfe nicht so eine hohe Priorität wie die anderen Sachen. War Wabbeln jetzt nur durch die Gegend hier aus oh, der Kopf übrig. Cool, noch der der Kopf, der tut die alle wieder beleben. Der mittlere läuft jetzt nur noch jetzt kommt er macht weiter war ehrlich junge man kann noch ganz nur um stunden an ja? Okay. Ja, ist gleich wieder zeit für rita jetzt kommt die rita ja, aber ich die ganze Zeit wieder zu leben. Ey, Junge, ich habe gerade alle Dinger kaputt, ne? Ich gerade alle Dinger kaputt, ne? Ja. Nein, jetzt wechsle ich die Dingen so. Wie viel ist das überhaupt? 1, 2, 3, 1,4 Millionen. Oh Gott. Jetzt habe ich damit passiert mal. Ja, eine Milliarde Meteoriten durch die Gegend fliegen. Mystische Art. Ja. So, was habt ihr war euer Tag so? ein schinto katastrophe Und jetzt weiter. Körper ist kaputt, er wird jetzt wieder für ein paar Sekunden nur im Boden bleiben. Ne? Oh. Ich bin wirklich heilfroh, dass die sich nicht mit vollen AP hier wieder blieben. Das wäre wär der absolute Hammer. Wir sagen, wenn ich den mit einem Kopf kaputt kriegt, dann hat dann vorbei ist. Er ist gerade irgendwie gefangen gewesen. Gegner, die sich heilen und wieder blieben können. Gibt doch nichts Schöneres, ne? Ich bin eindeutig in der Lage, den kaputt zu hauen, aber... Es ist nur einfach sehr zeitaufwendig hier. Was ich hier machen muss. Ohne Ende nervig. So, wieder Zeit für Rita. Na, der Boah, er hat... weiter auf immer zu wechseln. Mittler Kopf 1,2 Millionen. Das war zählen, wie viel ich abgezogen bekommen. hier. den, in den, zwei den, den, Alter, auf den immer noch 1,2 Millionen. Ich habe den fast gar nicht abgezogen. ist, ist gegen licht Mein Gott. So, was wieder. Der Kopf ist wieder da. Gerade gesehen, der Körper war kaputt. Dann ist er direkt wieder da. Ich sehe, ich sehe. So immer er sagt ich habe dich gleich glaube ich kann ruhig jemand diesen kritischen treffer da machen nee, will ich die ganze aktiviert wenn ich schlecht da glaubt gerade jemand ah. ah, rita ist gelähmt nicht gut teilwave überhaupt irgendjemand heilen ein er einteilt und da glaube ich heilen wieder so grüne zahlen da wieder altbekannte strategie das war ein mystischer dran die meiste zeit ein oder das macht ein bisschen mehr schaden hätte ihn sogar eine zeit lang da fest Okay. ich dachte erst, ich bin daneben. Oh Gott. Es wird in die missischen zu gelangen. So Was hat nicht zaubern. Ja, ich habe, glaube ich, betroffen. Nee ja unfair ich treffe den auch gar nicht da oben äh, leckerei bitte mal den hier und noch mal alle geil. was haben wir ein gott raven ist voll unbesiegbar jetzt das war krass ich habe mich einfach mit meinen ganzen Fallen wieder hoch und bitte sagt mir der kampf ist vorbei wenn der kopf weg ist der mittlere der Mittler kann ja glaube ich nur wieder blieben oder wirklich nichts anderes kann ja noch wieder bleiben vielleicht gucken, ob ich den auch kaputt kriege ich den linken kopf rechtzeitig der rechte der war schon lange nicht mehr irgendwie leben glaube ich ja, ich treffe doch oh mein gott was ist denn jetzt schon wieder passiert weiß ja gerade los so kriegen wir jetzt gerade so. Da oh, oh. ja, schaffe ich mich mal wieder hoch. Kommt bitte nicht alle hier hin. Jetzt trifft er uns nämlich alle. er so ein Mit der der geht gleich down. Oh mein Gott! alles haben ausballer haben sehr gut bin geiler angriff klang hart sarkastisch war es aber nicht so jetzt wieder den hier passiert du gerade mittleren kopf gut ich weiß nicht ob das mehr schaden macht als Meteoritensturm, sturm aber ist okay, mein Gott, ist das hier nervig? Mit definitiv ein ganzer Partner Teil. Zwei Dinger sind am Leben, sehe ich gerade nur zwei Zahlen gesehen. Nur über beiden Köpfe, der Körper wird sowieso leicht wieder. Ja Kann den Körper auch ruhig mal ein bisschen länger ja kaputt lassen, ne? Er ist voll stumpf, ich, wie ich hier die ganze Zeit nur das mache. Ich da wurde wieder belebt, dadurch wieder Auferstehung, glaube ich, ne? er kann ihm so schnell gewesen sein. nicht mal irgendjemand diesen tödlichen Treffer da machen. Ich komme nicht daran. Meine Bodenwelle trifft den nicht da oben. Boah. Und mir als Raven geht's gut. überhaupt keine Probleme mehr. Ich habe mich die ganze Zeit hoch mit HP und mein TP. Die ganze Zeit voll aktiviert mit allen. nicht gut Rita machen irgendwas nicht nicht spotten hat nicht so dolle ich dachte ich wollte man näher rangehen um ihn zu treffen einen tödlichen schlag aber Gott, verdammt rita So jetzt hat sich noch mal wieder auferstehung eingesetzt wenn er Gegner erlaubt ne da ja, finde ich gut er läuft manchmal aus einer wiederauferstehung raus einfach mit dann nicht dadurch getroffen sondern 300.000 kommen ich weiter hier mit ich irgendwie hat Gefühl, das macht irgendwie nicht so viel schaden wie ich jetzt möchte ich dachte, Kopf wieder ey. Mich auf den Arm nehmen. Gerade habe ich doch fast alle Köpfe kaputt. Da kommt jetzt wieder der Rechte. Alter. da wieder ja nur zwei Dinger übrig. Euer oh, linke Kopf sitzt jetzt kaputt. Da wird er aber gleich wieder sein Kollegen wieder beleben, ne? nicht auf den rechten auf den mittleren verdammt Alter. er macht mich fertig guckt ja, sich darum mal ein an was hier los ist es ja echt irgendwie eine übersicht behalten von all dem nee, ne? auch wieder auferstehung und ihn hat diese fähigkeit wo mir da alle tp und KP zurückbekommt so, mittlerer kopf du bist gleich dran was zum teufel hey vor allem waren sie alle fast tot ja oh Gott, hey. Geh kaputt jetzt wo ich diese strategie mache, ist der kampf voll tot langweilig übrigens ne? aber wenn ich Yuri gesteuert dann mache ich auch nur die ganze zeit im hinterjahr gerannt ne juri kann ja nicht stand werden stärker wie man das nennt also hätte ich ihn wahrscheinlich die ganze zeit verfolgt nur ja, du bist gleich weg bitte sagt mir danach war es das ist mir ein bisschen zu hier grad? ich ja gerade möchte ich nicht unbedingt wieder weiterempfehlen den kampf ja komm ich bin kaputt muss man noch deinen einen kopf kaputt kriegen ne? wer der mittlere kopf wird wieder ablebt. So, nein der rechte kopf ist auch noch am leben gott nein nein er tut dem mittleren gleich wieder blieben pass auf dennoch okay, der kopf ist übrig laut den kaputt machen fertig. Kopf betäubt, glaube ich. hat den irgendwie fest, damit er nicht zaubern kann oder irgendwas. Aber der ist gleich weg. Er ist gleich weg. Er ist gleich weg. Er ist weg. mein Gott. Das war ein Vollbäsch. <lacht> Gott, weil hat Zeitaufwendigkeit hier Wir haben es geschafft. Geht es allen gut? Ich kann nicht glauben, dass so etwas früher tatsächlich die Welt beherrschte. Oma war so hasserfüllt, dass die Wiederbelebung dieses Albums für ihn die einzige Option darstellte. Es ist tragisch, wenn so vielen umgeben zu sein, die ihn liebten, ohne dass die Liebe sein Mitleid sein Leid mindern konnten. Sein Volk hat ein Gefängnis in ein Paradies verwandelt, während er sich selbst einsperrte. Klingt logisch, schließlich haben sie ursprünglich ihn eingesperrt, nicht wahr? Dass ein Ort gleichzeitig ein Paradies und ein Gefängnis ist, das braucht mir, da raucht mir der Schädel. Er dann seinen Zorn fest, wenn alle um ihn herum vergaßen. Äh, er muss sich so allein gefühlt haben. Ich frage mich, wie lange es gebraucht hätte, um seinen Groll loszulassen. er weiß, 100 Jahre? Äh, 1000? Grand Clay hat vielleicht geglaubt, dass es irgendwann soweit ist. Wie kommst du darauf? Die wahllose Art, wie sein Buch geschrieben war, das nur den halben Schlüssel nahm. Selbst nahm nicht. Du meinst er gab acht nicht zu so viele Hinweise zu hinterlassen aber er wollte es auch nicht vergessen. Vielleicht hat er das Buch doch selbst geschrieben. Die Strategie hat oben offensichtlich nicht geholfen, aber für die anderen ist sie aufgegangen. Vielleicht wollten die Entlecks ja genau das. Jawohl, genau wie ihre Vorfahren. Schon gut, schon gut. Verlegen wir das Wesentliche nicht aus den Augen. Wir haben noch etwas zu erledigen. Sie haben recht. lasst uns weitergehen, soweit wir etwas atem geschöpft haben. paradies pionier Spiraldrache, nostalgie wird überschätzt. Oh, das klingt irgendwie als hätte man hier, hier abgeschlossen. Mosia, Namonoga, Yonaka, so ist es. So der 6 7 8 sind neun Charaktere. Oh ja, hier ist ja ein Speicherpunkt. Stimmt, oh. ich würde sagen wir gucken jetzt noch mal, was hier noch abgeht. Nee. Äh, boom. Wo ist das hm. Paradies? -Pionier. du hast endlich das Paradies erreicht. Jetzt musst du aber erkennen, dass es sein Name nicht gerecht wird jetzt hier aus 97 prozent wo habe ich denn bitte schon drei prozent noch an monstern übersehen oh mein gott das ist so frustrierend gerade so geht es jetzt noch weiter oh, anscheinend nicht okay ich glaube wir sind ja fertig okay Was sieht hier noch irgendwas ich glaube nicht ne? Okay, sind wir jetzt einfach hier reingegangen, haben den fertig gemacht und jetzt gehen wir wieder raus. Ne? ich habe eine Trophäe bekommen. Also das nehme ich jetzt mal an, das war's Ne, wollen oh, jetzt echt irgendwie noch so eine? Ich möchte mal gerade gucken. Da war fällt überhaupt drache Ne, Spiraldrache. Das ist ja irgendwo ganz unten sein. Ne, Spiraldrache also aber nichts zum Clown gab oder so, ne? Oma, ja, okay. Ein hey Gott, wie ich dabei, ja nervig zu bekämpfen. ja ist ja nichts mehr los jetzt. Okay, nichts mehr. Jetzt ja einfach aus. Wir haben den erledigt. Keine Feier oder was weiß ich, irgendwie was. okay anscheinend nicht jo, dann weiß ich jetzt auch nicht weiter wir ja eigentlich alles erledigt ne ich werde definitiv noch bis level 200 hoch grinden und der letzte part wird definitiv noch mal einen kampf gegen du sein mit level 200 und den teufelswaffen damit wir unsere kleine rache hier bekommen gegen den und ja ansonsten weiß also ich nicht Schau, ich muss dann diese drei Prozent hier irgendwie noch nachschlagen, wo die ganzen Monster sind, weil ich hätte halt gern noch irgendwie alles vollständig. Wir sind 97 Prozent beim Monsterbuch und 99 beim Gegenständebuch. Also irgendwas muss ich ja hier verpasst haben. Dann, ne? ich würde sagen, dann würde ich dann noch nachschlagen, ne? damit wir jetzt nicht so kurz vorm Ende irgendwie hier ja nicht vollständig haben. Die Dinger wäre ja voll frustrierend. Aber gut, aber für diesen Part war es dann jetzt erstmal. Ne? Ich danke mich alle fürs Zuschauen. Ich sag dann Dankeschön fürs Zuschauen. Aber ich habe jetzt genau gleich gleiche. Ich habe jetzt genau das gleiche gesagt hintereinander. Wir sehen uns im nächsten Part. Äh, like, abonniert und all das gute Zeug. Tschüss.